Hallo, hier ist Karl von der Wiener Fotoschule. Ich möchte euch sehr herzlich beim heutigen Video begrüßen. Diese Videoreihe entsteht in Kooperation mit der Ferienmesse und der Canon Academy. Heute geht es um Tierfotografie. Ihr müsst nicht um den halben Globus reisen. Es reicht auch, wenn ihr an das nördliche Ende von Wien fährt. Dort gibt es eine sehr große Zitelpopulation. Und diese zierlichen Nager sind heute unsere Fotomotive. Um diese Ziesel zu fotografieren, braucht ihr ein Teleobjektiv, das heißt, das ist ein Objektiv, mit dem ihr entfernte, äh, entfernte Motive näher ranholen könnt. Und dann kann der Spaß schon losgehen. Ihr solltet den sogenannten TV oder S Modus verwenden. Das heißt, ihr stellt die Verschlusszeit ein auf ein 500stel, damit die Fotos auch wirklich gestochen scharf sind. Begebt euch in Bodenperspektive. Ansonsten werden die Ziegel sehr klein und ihr werdet keine Freude mit den Bildern haben.